Hallo Smarana! Herzlich Willkommen auf Smarana Live! Es gibt ganz tolle Neuigkeiten und die möchte ich jetzt gerne euch erzählen. Und zwar wurde unser Kanal für die Kanalmitgliedschaft von YouTube freigeschalten. Und das bereitet mir sehr große Freude, weil ich euch natürlich in der Kanalmitgliedschaft ganz besondere Vorteile geben kann, euch ganz tolle Videos anbieten kann. Ich möchte euch jetzt aber erst noch mal erklären den Unterschied zwischen äh, dem Abonnenten und dem Kanalmitglied. Also nach wie vor ist es kostenlos, wenn man als Abonnent mich abonniert. Äh, alle Videos bleiben kostenlos und stehen weiterhin zur Verfügung, so wie es ihr gewohnt seid. Wer jetzt aber von euch gerne Kanalmitglied werden möchte, bekommt exklusive Videos, die es nur für Kanalmitglieder gibt. Und ich habe auch vor, zum Beispiel die Sendung Zeit für dich, äh, speziell für die Kanalmitglieder zu machen. Das heißt also, wer Kanalmitglied ist, bekommt von mir persönliche Botschaften auf seine Herzensfragen von den Engeln durch meinen Hellsehen, durch meine Hellsehfähigkeit. Also das sind Vorteile die ihr ganz besonders doll nutzen könnt, wenn ihr Kanalmitglied seid. Ich habe auch ganz tolle Engel-Emojis gemacht. Schaut mal hier oder hier oder hier. Es ist mir ein Vergnügen, ein Vergnügen, diese schönen Engel-Emojis euch zu geben. Und zwar könnt ihr die natürlich als Kanalmitglied dann in einem öffentlichen Chat, wird man die sehen könnt ihr die verwenden und das ist auch eine, ein großer Vorteil gegenüber den anderen. Da freue ich mich besonders darauf. Ich habe also jetzt äh, die äh, Kanalmitgliedschaft in vier verschiedene Stufen eingeteilt. Die erste Stufe ist für die Erdenengel, die zweite für die Engel, die dritte für die Meisterengel und die vierte Stufe für die goldenen Engel. Und je nachdem, zu welcher Stufe du dich anmeldest, kannst du dann bestimmte Vorteile nutzen, die ich dir dort in, für die Kanalmitglieder anbiete. Und wenn du einfach mal gucken willst, wie das so aussieht, dann geh doch mal hier unter das Video auf diesen Button, wo steht Kanalmitglieder, Mitglied werden. Da passiert erstmal noch gar nichts, da kannst du ruhig mal draufklicken und schauen und dir alles durchlesen. Dann verstehst du besser, was ich jetzt hier erklärt habe. Und wenn du zum Beispiel bei den Goldenen Engeln bist, in der, in der vierten Gruppe, hast du monatlich zwei Gesundheitsabende frei. Das heißt also, du kannst dir jeden Monat aussuchen auf meiner Webseite, gehst du auf Termine und schaust, welcher Gesundheitsabend wann angeboten wird. Und dann schreibst du mir eine E-Mail und sagst, ich möchte gerne am so und so vielen dabei sein. Und das bekommst du als Mitglied, als Kanalmitglied bei den Goldenen Engeln äh, als Geschenk von mir. Ja, und natürlich kannst du als Goldener Engel alle anderen äh, Vorteile der vorherigen Stufen nutzen, das ist ganz klar. Ich freue mich so, dass es das gibt und ich freue mich so sehr auf dich. Also, warum zögerst du noch? Melde dich an!